Heute nehmen wir euch mit zum Tag 3 des Festivals auf Fatu Hiva. Die Schweine werden aus dem Erdofen geholt mit einer Wahnsinnszeremonie und dann gibt es für alle Teilnehmer kostenlos Essen, so viel man will. Es ist wirklich ein fantastisches Erlebnis gewesen. Anschließend besuchen wir noch den Wasserfall auf Fatu Hiva und genießen die letzten Tage auf dieser wundervollen Insel. Tag 3 des Festivals. Wir fahren wieder die drei Meilen. Moana. Also, die Annette sagt, in welche Bucht ihr fahren. Irgendwas mit oder so. Naja, also wir fahren auf jeden Fall in eine Bucht. Da, wo das Festival ist. Heute ist absolutes Hochwasser, wie es hier aussieht. Hier kracht alles rein an Wellen war noch nie so hoch, das Wasser hier. war noch nicht so ganz nachvollziehen, was sie mit ihren Dingis vorhaben, wie sie die da hinlegen wollen, ohne dass die auf die Felsen knallen. So, unsere Dingis liegen wieder bei der Pulsa. Und wir sind auch so freundlich und machen einen Shuttle. Perfekt. you're the best traveler list ever. <lacht> da sind die Gäste von der anu, ANUI mitgekommen. Jetzt kommt hier der nächste. Das wird die Fähre von Hiba Oa sein. <lacht> Der Erdofen wurde geöffnet und das Schwein mit einer Zeremonie, Gesang und Tanz hierher transportiert. No, no. <laughs> Super, impressive show! show. Ist ausgegessen. Ah, das haben wir da schönes alles gekriegt jetzt. Oh, jetzt schauen wir, ob das auch schmeckt. Das Erdofenschwein und der Fisch und die Banane und Maniok. Alles ist hier gesorgt. Auch vielleicht die Abfahrstelle. Ja, das ist herrlich hier. Wir haben tatsächlich die Boote noch selber gebaut. Alles aus Holz. Und so sieht das Endergebnis dann aus. Schönes Ding. Schönes Ding. Er wird sich selbst tätowiert. Vielleicht ist es tätowiert. Oh, das ist heute tricky, hier das Boot rauszuholen. Eieieiei. Heute gibt es seit Monaten mal wieder ein Leimleithähnchen. Wir haben hier tatsächlich ein ganzes Hähnchen bekommen. Das hier bei dieser Kurve. Da muss das einfach schmecken. Kleine Wanderung zum Wasserfall heute. Und solche wohlgenährten Stiere stehen hier am Straßenrand. Oh, da möchte man sich am liebsten ein Stückchen rausschneiden. Aber ich glaube, das lässt er sich nicht gefallen. Dschungel bergauf. Da ist schon ein Stahlseil gespannt, damit man da bequem hochkommt. Und da sind wir schon. Guckt euch das an. Wahnsinn, leider ein bisschen wenig Wasser. <Sie> Ja, das ist ja gut, nee, nur der dicke Fisch, den wir gesehen haben. I was not feeling missing home. I wonder that I could speak it exactly. Yeah. Today Hello. <laughs> Today it takes two days. I mean, one yeah. day? And it's expensive. war es schon wieder mit diesem Video. Wir sind so froh und dankbar, dass wir dieses Festival auf Fatuhiva erleben durften. Es war einmalig und wird unvergesslich sein als ein Ereignis unserer Reise.